Penis und Cola, wir bummeln mal durch. Guten Mittag aus El Palma, nicht die da bei Tarife in der Nähe, sondern ein anderer El Palma. Und zwar sind wir da irgendwie auf gut Glück hingefahren und es scheint ein schöner Surfspot zu sein. Es wind es gibt Welle und Kate geht aufs Wasser. Ich bin nicht so fit, deswegen war ich hier und spiele Caddy für Kate und würde mal ein bisschen filmen. Los geht's! Mega, hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich war lange nicht mehr. Ich glaube in Tarifa irgendwann das letzte Mal, vor zwei Monaten. Ja, aber war schön, dich zuzuschauen ja. und zu filmen. Genau. Ich bin jetzt ja. auch wieder fit. Ich bin wieder dabei. Ja, ja. genau. Ähm, jetzt sind wir äh, in Valencia. Wir gerade nach Valencia reingefahren und dachten, wir bummeln mal hier durch. Haben einen Tipp von einem bekommen, der auch in Valencia wohnt, von einem Windsurfer. Ich gemeint hier ist es cool, das ist so ein hippes Viertel. Ist jetzt nicht die Altstadt, aber ein hippes cooles Viertel und das schauen wir uns mal an. Bummeln wir ein bisschen durch. Last time I can see you in a while. Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk, then a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Just like we got through everything now. But I see you, honey. This is no Wir sind zurück bei Lovi. Herrlich war's. Wir haben so lecker einen Kuchen gegessen. Das war der Nachholgeburtstagskuchen von, <lacht> von der Woche. Hat echt wieder gut geschmeckt, ja. ja. Und war nett. So, das ist echt so ein bisschen so ein Hipsterviertel, was so... Naja, ein aufkommendes Viertel ein würde ich Aufkommen mal sagen. Also das ist noch echt ein Durcheinander, aber da kommt stets immer mehr irgendwie äh, Kaffees, Leben und Kaffee so und so. Und ja, war nett. Ja. Also, aber wir tun uns jetzt die Altstadt nicht an. Ähm, ist so weit ja, laufen. <lacht> nee, Großstadt ist immer, da muss man irgendwo parken und da wird nicht so Lust. Wir fahren jetzt wieder weiter. Da steht Lowey geparkt übrigens. hinten brennt schon richtig. Also es wird richtig Zeit loszugehen. Es stinkt auch echt nach Feuer hier jetzt. Lowey geht zum Glück gut. Wir hatten schon aus der Ferne Angst, Der Rauch kam direkt aus Genau Lobby da, Sicht, wo Lowey geparkt hat. <lacht> dass er in Luft gegangen ist oder so. Aber er steht super da. <lacht> So, was wir machen, wenn wir irgendwo in der Großstadt sind, wo wir uns nicht sicher sind, mit Parken. Alle Bretter legen wir in den Bus und hier vorne machen wir so eine Stahlkabel lang, einmal durchs Lenkrad mit einem Schloss rum. Das heißt, man kann, wenn man die Türen aufmacht, kann man die Türen nicht aufmachen. Und auch wenn man das Fenster einschlägt, kann die Tür dann auch nicht aufmachen. Dann muss man echt das Ding durchzwicken. Ist auf jeden Fall Sicherheit. Ja. Wenn sie rein will, kommen sie rein, aber ähm, ja, so ist es also, auffälliger. So schwierig wie möglich. fällt machen. mehr auf für andere Leute. Ja. Neuer Tag, neuer Stadt. Wir sind in Penis Cola, nicht Peniscola, <lacht> <lacht> äh, Obwohl, ähm, ich glaube, die Name haben sie schon äh, äh, kommerziell genutzt. Ja, ich war hier mal, ich weiß nicht, wie alt war ich, 14 oder so mit meinen Eltern. Und da sind wir auch da durchgebummelt und in den Souvenirläden war alles in Penisform einfach. <lacht> ja, das gucken wir mal, ob das immer noch so ist. Ja, Penis, Aber es ist auch ein nettes, äh, nettes Dörfchen. Penis und Cola, wir bummeln mal durch. Ja. this is where i should belong inside a simple song richtig süßes Städtchen, ne? Wie fast Schön, richtig. aber weißt du, was mir gefehlt hat? Du hast mir Penisse versprochen, es waren gar keine Penisse da. Es gab gar nichts, ich weiß nicht, ich glaube, die haben sie nicht gut verkauft, deshalb gibt es sie nicht mehr, schätze ich mal, weil damals war echt, da gab es in Souvenirs Flaschenöffner in Penisform und Gießkannen als Penis und keine Ahnung, alles. Hätte ich hätte dir gerne ein Souvenir gekauft. <lacht> nee, danke. danke. <lacht> <lacht> nee, war echt schön. Ich erinnere mich erinnert an so ein griechisches Dörfchen. Richtig schön, ja. Echt äh, richtig nett. Und wir haben sogar was gekauft. Wir waren in so einem Buchladen, so ein Sekretär, so ein süßes Buchladchen, ein Kinderbuch, zum äh, Spanisch üben. Ist für Achtjährige. Schauen wir mal, ob das schaffen. Ich habe schnell mal durchgeblättert. Wird ähm, eine Aufgabe, aber so lernt man eigentlich auch ganz gut, denke ich. Ja, schreiben einfach mit Bleistift dazu. Ja. Was wir nicht wissen, übersetzen, dazu schreiben und äh, ja. ja. Weil die Basis äh, wird so kennen wir, aber es ist noch sehr gering, ne? Das sehr, ist, sehr gering. Ja, das ja. wäre gut auch mal ein bisschen so da. Jetzt machen wir Kaffee für die Fahrt und dann äh, geht es eine Stunde weiter ans know e <lacht> Wir sind hier am Ebro-Delta angekommen, es ist traumhaft schön hier wir stehen mit unserem Bus direkt am Strand, auf so richtig hartem Sand. Auf dieser Seite ist eine Lagune, da waren wir gestern richtig schön wingen, war Hammer. Und wenn ich mich umdrehe, hier ist Meer, da war Kai vorhin schon sehr voll, also Hammer perfekt, besser geht's nicht. Und auf dieser Seite bin ich. I ja, auf der Seite ist Kai <lacht> in Lowy. Das Ganze hier ist Naturschutzgebiet und das ist auch gut so, damit die Natur erhalten bleibt. Hier sind nämlich überall äh, Flamingos und ganz viele Tiere. Und genau deshalb ist es wichtig, dass man hier nicht stehen bleibt, sondern wegfährt. Wir sind äh, 15 Minuten in so ein Dorf gefahren, da gibt es sogar einen wohnmobil umsonst. Da haben wir super geschlafen, war schon ruhig. Und da können wir auch noch Toilette leeren, und ja. Wasser füllen und so. Ja. Genau. Nett, ja. Schön. Schön. and the dark of the bay ha, wasting time da sitzt sie da sitzen wir genau auf dem Steg ja herrlich genießen das letzte sonnenlicht genau heute war es mal wieder bewölkter und dann muss man jeden sonnenstrahl ausnutzen. ja und ähm, es ist herrlich hier <lacht> wir sind jetzt schon vier Tage hier glaube ich ja. auf dem Elbe Delta und es gefällt uns richtig wir sind jeden tag am gleichen Ort Oder am gleichen Strand, aber es tut mal einfach gut, auch runterzukommen. Und es ist einfach Hammer hier. Auf dieser einen Seite waren wir heute Morgen schon wieder surfen und surfen. und morgen können wir hier auf der Lagune wieder wingen. Da soll Wind kommen, also besser geht's nicht. Ja, und das nächste Reiseziel ist auch schon geplant. Ja, aber ähm, das erfahrt ihr dann. Erfahrt ihr dann? Ja, es bleibt ja. noch eine Überraschung. Ah, okay, machen wir es so. Also ihr <lacht> dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin es auch. Ja. Deshalb. Und äh, wir sehen uns dann mal ja. wieder. Ja.